Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2, hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir müssen Leute umbringen. Ich habe hier gerade mal eben den Weg gemacht und habe hier oben einen umgebracht. Der einen das ist runtergefallen, aber ist egal. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Guck da. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. So, jetzt habe ich die Kopfhörer. Jetzt habe ich leider nicht ganz mitbekommen, was ich nehmen muss. Entschuldigung. Aber ich habe jetzt meine Kopfhörer. Ich habe mir eben gedacht, so ey, irgendwas fehlt. Ich komme nicht drauf, was jetzt. Ich... Wahrscheinlich. Ja, hei, okay. Ich gehe ja schon, relax. Die Leute sind trotzdem agro auf mich. Ich darf wieder nicht gesehen werden. Okay, das wird interessant... Interessant, ja. Okay. Heißt, ich muss... ...alle Vorgänge loswerden eigentlich? Alter, du bist eine Mist geworden! <lacht> ja, ich weiß, die werden immer sofort Agro, wenn ich auf die zurenne, so... Aber trotzdem, fuck you. Das sie sagen mir, geh weg, geh weg. Und wenn ich dann auf eine Range von 2 Metern komme, dann werden die sofort pisst. Ich wollte ihn jetzt eigentlich von der Luft her töten, aber okay. Vielleicht sollte ich mich mit dem auf dem Dach gar nicht so auseinandersetzen, sondern nach unten gehen. Dieser Heuballen würde in die falsche Richtung gehen leider. Ich gehe mal hier runter. schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Das Heu ist Futter für unsere Pferde, die wiederum ziehen unsere Karren, welche unsere Waren in die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Heu ist also die Grundlage unseres Lebens. Und okay, der, der Pendel zwischen diesen Heuballen. Und Milch und Läuft er weg? Der kommt wieder, oder? Ah ja, der ist noch im roten Bereich. Okay, wahrscheinlich macht er so Loopings. Ja, jetzt kommt er wieder näher. Unten rechts sehen wir es. es okay, reicht gereicht wohl. Ich habe gehofft, dass es reicht Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach von niedrigem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Wow, shit, diese Sprüche. Jetzt hier wieder richtig deep hier. Und jetzt muss ich weg. Lauf, du Backfisch. Backfisch ist die beste Beleidigung ever. Ist schnell scheiße. Weg okay. hier. Ja, super, danke. Okay, egal. Die kommen jetzt von der Wand heraus. Das ist einfach super. Und der hängt am Baum fest. Ich jetzt Falldamage? Ne. Okay, die, die Ziele sind zuerst schwarz und werden dann weiß gefärbt. Dann mit der Zeit. Ich weiß jetzt nicht wieso die mich jetzt wieder jagen, weil sind das die, die mich noch gesehen haben, weil ich im Agro-Mode war vorhin. Weil jetzt bin ich ja eigentlich anonym. Dankeschön, das war jetzt super nützlich. ich bin sicher. Das heißt, wir haben jetzt noch vier Ziele. Ich nehme mal das oben links da, das erste. Das ist gerade im Norden. Da helfe ich nicht mehr mit. Ich habe ja gelernt, dass es dumm ist, weil die Arschkrampen beide mich hassen. Hier stimmt was nicht. Wo sind die Menschen? Das sind ja Menschen. Ich verstehe jetzt gerade die Aussage nicht ganz, aber okay. Komme ich hier einfach die Wand hoch? Ist das so eine Wand? Jawohl, guck mal an. Nein, nein, nein, ich dachte, ich muss springen. Bitte, Gott, lass mich legen. War ich hier schon mal, ich weiß es gar nicht. So ein bisschen Vielfalt. Ah, ein Herausforderer? Exzellent. Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt. Um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen! Ja, dies... dieser Hinterhof war schon ein bisschen... Tage. Wie lange du wohl überleben wirst? Vor einiger Zeit ja, schon für Einer bereit nutzen, meiner Leute. Bevor wir ihn endlich erledigen konnten. Interessant? Jeden verdammten Tag kommt ein anderer von euch. Nonkonformisten. konformisten und kommt, kommt. Rebellen, Rebellen, ich habe alles gesehen und alles gehört. Du, ja, Schau, dass du der Recher der Unterdrückten bist. Ein Held, der ist. die frei Fick Luft. dich. Habt ihr Angst? Zum so, kann ich alle One-Shotten so. Oh, so. so. Ah, da kommen noch mehr als gerade. Entweder körperlich oder beides. Was willst du also? Ist es Bestätigung? Oder vielleicht Buße? Ich habe mich vergraben, Haben die Kinder gehänselt? Hat die Kinder dich verlassen? Wenn ich fragen müsste, würde ich auf Unsicherheit finden. Nur damit würdest du die kaputt machen. Oder warum versteckst du dein Gesicht von der Welt. Ach, ich erwische den John, keine Sorge. Die Bogenschützen hatten mich gerade komplett... Die erwischen mich immer dann, wenn ich nicht kontern kann. Da nur so rumstehen? Bringen wir das zu Ende? Ich könnte dein Vater sein. Sprigati, Devo incontrare in Kontrare du bezahlen? Ach, kommt. Die Bogenschüsse sind immer mühsam in diesen Spielen. Und ich kann ihn nicht mal anvisieren. So gehen wir hoch. Jetzt sollte ich eigentlich genug haben. Wieso haben die so wenig Leben als Bogenschützen? Mann, ey, zu! Okay, ich ignoriere jetzt einfach alle von diesen Spasten. Wo war der Pisser? Da ist er. muss kurz auf die andere Seite. Doch, natürlich. Ja, noch ein bisschen. Dankeschön. Den da brauche ich nämlich einfach nur. Wo ist er jetzt hin? Okay, EC, du bist einfach eine Hammermaschine Und vor allem 20.000 Typen hier stehen, ist natürlich richtig geil. Aber ich mash jetzt einfach mal und hoffe, dass es das klappt. Scheint das, das einzig Vernünftige hier zu sein. Wobei, jetzt hier sind keine Bogenschützen mehr, das ist schon mal etwas wert. Komm, der Teufel will dir Hallo sagen! Okay, der ist gestorben durch den Fall. Damage das war ganz geil. War ich denn wirklich so? So stolz und brutal? Nein, Savonarola hat euch verhext. er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Alles klar. Okay, ich wurde... Okay, ich wurde geschlagen, währenddem ich in der Szene drin war oder direkt vorne dran noch, und deswegen bin ich runtergefallen. Was natürlich mega cool ist, so wieder herzukommen. Zum Glück bin ich nicht gestorben. Das hat mich jetzt richtig angepisst. Ich muss sehen, die Richtung nachher. Das heißt, ich kann das jetzt gleich mal ein bisschen vorbereiten. Und hoffentlich aus dem Suchradius rauskommen. Eigentlich kann ich weiter, aber ich weiß, dass die nächsten Wachen mich auch angreifen werden, nämlich... Wenn ich da durchlaufe. Der nächste ist da drüben. Piss dich. Du wolltest mich voll singen. Ich weiß. Okay, aber es ist cool, dass es dann so angezeigt wird, dass man weiß, hey, es ist voll. Ja, ich mach kurz die drei Leute noch fertig und dann sollte ich eigentlich die Kiste abholen können. Nicht, dass es nötig ist, aber vielleicht komme ich auf eine Million noch, das wäre cool. Aber wirklich das bringen wird das nicht. Oh, ein Doktor. Es ist recht einfach, meine Freunde. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Ungesehen. Ah, oh, immer dieser ungesehen. Eigentlich macht es das das Sinn, aber mein Gott. Ihr habt die Wahl. Unterstützt die Medizin, die wir wissen, Florenz schon lange verlassen haben oder akzeptiert. Zerwundert. Genug Sterne. So, dann sich verweigern. Arschlöcher. Also, ich muss eigentlich einfach jede Bank mal mitnehmen. Ich gehe mal auf diese Bank. Also, sobald sie rot sind, werden sie mich eh jagen. Wenn sie nur gelb bleiben, dann ist okay. Das sind Wachen. Da oben ist eine Wache, die hin und her läuft. Ich hoffe, der läuft hin und her. Ja. Das heißt, ich muss kurz diesen Kreislauf abwarten. Ah, das sind Wachen. Okay. Okay. Okay, ich weiß, wie ich es machen muss, glaube ich. Oh, der ist reingegangen. Scheiße, ich habe zu lange gebraucht. Okay. muss es so machen. <lacht> Sorry. Weil die wurden gerade alle arg auf mich. Das Blut eines Heiles vergossen. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Okay, wahrscheinlich ist das alles. Ähm Die sagen ja nachher immer: anscheinend habe ich mich berauschen lassen, anscheinend wurde ich von der Macht äh, benebelt und so. Äh, ich glaube, das ist alles wegen diesem Apfel. Ich glaube, das kommt alles von diesem Apfel. Außer der eine, der gesagt hat, er musste nicht bekehrt werden, er glaubte das. Ja, der war ein dummer Typ. Aber alle anderen haben irgendwie bis jetzt so, ich habe mich berauschen lassen, ich wurde getäuscht und so. Und wir mussten sie einfach töten, um sie halt loszuwerden. Aber eigentlich... Ah, dahin, Eigentlich waren es keine schlechten Menschen. Würde ich jetzt mal so sagen. Genau. wie <laughs> sie gucken Nur noch zwei Ziele. Okay, wir kommen gut voran. Äh, das letzte Mal war dieses Schiff, das war das mühsamste halt im Anschleichen. Aber hier geht es mit der Mission eigentlich ganz gut. Bringt mir die Kranken und Einmal ja, auffüllen, bitte. Ich tat, will eigentlich kurz gucken. Kostet Medizin 75, oder? Ja, 75. So. Ich bin in der Nähe ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Zu dir oder zu einem deiner Buddies, aber... Ach, kann die nicht gedamaged werden vielleicht? Kann das sein? Jetzt muss ich kurz gucken, welcher von beiden näher ist, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, der linke von beiden ist näher. Ich rede jetzt einfach mal so generell in diese Richtung, die wir haben. Und mal schauen, was dann passiert. Aber ich kann einfach kurz nachgucken. Ja, es ist schon der linke von beiden, Der ist beim Al der der Luigi ungefähr. Plus, minus. Vollidiot. Okay, dann... bin ich mal weg. Wir müssen die Zeit vertrödeln hier oben. Jetzt geht's kurz, bis die keinen Bock mehr haben, die Idioten. Die Alternativkammer ist voll cool, aber trotzdem... Man kann es so aus dieser Sicht, bei der man die einstellt, halt wirklich machen, was man will. So, einfach nur, weil du mich gerade provoziert hast. unbemerkt hochklettern natürlich das macht immer meisten freude da ist da oben Ich denke, mit meiner neuen Technik komme ich hier einfacher hoch. Also die neue Technik, äh, dieser Sprung ist halt schon extrem nützlich. Ah, der kann das natürlich nicht. Hey, Schmeiß jetzt alles mir egal. Das ist doch super scheuert, ich habe extra auf das Wurfmesser gewechselt, springe runter und er geht vom Wurfmesser weg, weil ich habe mich ja bewegt, tada, wow. Aber ist okay, dann gehe ich halt hier hoch und steche den Wichser ab. Der sieht mich auch nicht so quer durch den Balkon durch mit Löchern. Das wäre ja zu auffällig, du dran! Da hat niemandem was sagen können. Wahrscheinlich könnte ich den Links auch ignorieren, wenn er nicht gleich nach vorne läuft. Ich guck mal, wo der andere ist, ob da wieder wachen. Weil unten stehen auch wachen, das ist das Problem. Die sehen mich, wenn ich da hoch will. Ich muss hier hoch eigentlich. Ja, das Ganze ist eine riesige Schleichaktion einfach. Okay, wir probieren es mal. Schön die Leiche hüft am Boden. Ich muss eigentlich nur noch den da vorne loswerden, dann kann ich in die nächste Ebene hoch. Mal gucken, ob der noch weiter nach vorne kommt. Nein, tut er nicht. Ich mag das Level jetzt schon nicht. haben ja, übrigens nicht mal alle Waffen frei, meinte ich auf dem Rad. Das ist noch recht viel frei, aus irgendeinem Grund. Oder die gibt's einfach nicht, das kann sein. dass die oberen Teile, die drei von was ich mit der Hand machen kann, mit der geheimen Hand. Und alles andere ist dann offen, dass man das so kategorisiert hat. Ach, ernsthaft. Oh, ich mag die Mission ja mega. Aber ich glaube, von der Anzahl der Wachen her, die herumlaufen, ist das schon der gescheiteste Weg am Anfang. Ja gut, dann laufe ich halt alles rundherum. mehr Zeit. So, und jetzt? Jetzt muss ich ja da irgendwie hoch, oder? Der da vorne bemerkt mich hoffentlich nicht, weil ich muss jetzt dann da hoch, glaube ich. Okay, der ist weg. Okay, auf dem Turm in der Mitte ist noch irgendwo ein roter Kreis markiert sich gerade. Das ist, Da gibt es mal irgendeinen, der mich sieht, glaube ich. Ja wohl, zwei Stück. Ach, ernsthaft. Das darf ich dann alles nochmal machen? Natürlich. das wirklich ein bisschen gescheiter machen können mit, dass wenn eine Wache dich sieht, aber du sie tötest, bevor sie die anderen alarmieren kann, dann weiß es ja keiner eigentlich. Die haben ja nicht wie heutzutage Funkgeräte, mit denen sie sich Bescheid sagen können. So zufälligerweise 1496, glaube ich, es Ach, Ezio. Wenn man doch nicht. Ja, okay. Von da aus sieht er mich wenigstens, von hier aus dann nicht. Ich auch hier drüben hoch. Das wäre auch eine Option. Dann würde ich nämlich mal eine Wache umgehen. probier es mal kurz. Ist omnipotent nie. Okay, egal. Die werden mich schon nicht mehr sehen hier oben hoffentlich. Sind zu dumm, nach oben zu gucken normalerweise. Ja, ich weiß nicht, was es das heißt. Natürlich wieder. Das ist Latein. So von der Betonung her, normalerweise ist Latein immer so ausgesprochen in Spielen. Da ja niemand weiß, wie man Lateinisch spricht, für eine tote Sprache anscheinend. Wird ja immer nur noch. sehr ja interessant gesprochen auf jeden Fall. Ach, da ist er ja, der Opa. Ich dachte, der ist noch weiter oben. Also ich muss nur noch kurz warten. Hallo. Ja, hätte ich das mal gewusst. Ich dachte, ich muss den anderen jetzt holen. Ich dachte... Er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich... Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Requiescat Pace. Alright. Die Arbeit meines Vaters, ja, ja. Nope. Ja, Ich dachte, er kommt in den Heuwagen. Aber okay, wir wurden auch nicht gesucht, weil wir nicht gesehen werden. Das heißt, ich spawne normalerweise unten wieder. Ich habe gehofft, er springt in den Heuwagen. Der. Also es war ein Laubwagen eigentlich. Den da. War vielleicht ein bisschen zu weit weg. Ich wollte eigentlich hier reinspringen lassen. Aber okay, okay. Wir haben auf jeden Fall noch ein Ziel vor uns. Am anderen Ende von diesem Stadtbezirk. Schleichmissionen sind halt immer ganz besonders lustig hier. Mit solchen Wachen. Es ist ja schon okay, es macht jetzt Sinn als Assassine sowas zu haben. Aber es ist teilweise echt nervig. Aber wahrscheinlich hätte ich auf dann. Heuballen, wo ich mich vorhin versteckt habe. Auf den hätte ich reinspringen können. Auf der anderen Seite wieder. Und dann wäre ich runtergekommen auf der Seite. Ja, das macht vielleicht sogar noch mehr Sinn. Wahrscheinlich könnte ich schnell reisen. Ich glaube, dieses Gebiet ist dann... fällt mir jetzt erst auf. Deswegen sieht das wie so Teilmissionen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja, nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache, Wache! Also wahrscheinlich habe ich ein Zeitlimit drin. So hätte ich gewusst, dass der auf die Seite geht, weil ich auch direkt da hoch. Okay. Ist er jetzt festgepackt oder ist er stehen geblieben, damit ich nachkomme? Nein, fick dich! Ah. Ist er jetzt wieder... Und Spasti, die hole ich mir. Okay, ist mir egal. Ich heile mich einfach. Ich habe ja zum Glück genug Heiltränke. Maul. So, endlich. Das war der letzte. Ich war ein Opfer. Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traft eine Entscheidung. Er verzauberte mich mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in pace. haben wir eine Hauptmission. Ach komm. 300 Meter weit. Uh, das ist aber weit weg. Ja, jetzt haben wir alle neue Umgebracht, gebracht, die teilweise freiwillig, teilweise nicht so ganz freiwillig meckern. Die Aussage von wegen... Du hast es zugelassen. Ist halt ein bisschen schwierig hier, habe ich früher gewohnt. Denn, als wenn wir uns an Altairs Zeit erinnern mit dem Apfel, da hat auch jeder der Kontrolle nachgegeben. Nur Altair hat es geschafft, der zu widerstehen, weil sein Wille anders war. Heißt es einfach, alle anderen Assassinen waren zu schwach? Wenn das so gesehen, also nach Ezios Meinung. Wenn das seine Ansicht ist, dass man nur den stark genug Willen haben muss, heißt das, alle Assassinen, alle Assassinen, waren zu schwach, außer Altair selbst. Klar, er ist der Großmeister, der halt altbekannt ist. Wir haben sogar seine legendäre Rüstung und alles. Deswegen, er ist schon eine Legende, eine Legende, aber die anderen deswegen schlecht reden, würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine ja nur, also so so meine. Hier unten? Fuck, ich dachte, neue ist oben. Oh, ja, passt schon. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Schaut. Ruhe! Ich fordere Ruhe! Warum seid ihr hier? Warum stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen, euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren, Gebete zu sprechen und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Ah! Nein! Findet den Apfel, Ezio. Er kann nicht weit sein. Den hole ich mir. Aber wenn er so viel klettert, kann ich ihn nicht töten. Das ist ein Riesenproblem. Was hier? Oh, das ging jetzt schnell. Am Anfang in diesem Kletterparcours kann man eben keinen töten. Das ist das Problem. Wir haben jetzt den Apfel. Ja, und eben immer diese Teilkapitel. Ich glaube, das ist wirklich, damit ich eigentlich noch raus könnte. Hätte ich das gewusst, hätte ich gestern Abend die Federn gemacht. Weil die letzte Folge habe ich gestern Abend aufgenommen. So muss ich jetzt halt kurz äh, anderes machen. Bin am Aussichtspunkt? jawoll. Dann machen wir die noch kurz. Ich hätte den vor der Folge fast noch gemacht alleine, aber ich habe gedacht, ja, ich bin schon links oben und um bis 80 Meter laufen oder ich laufe, laufe einfach eh weit für diesen Aussichtspunkt, also gehe ich da nicht hin. Jetzt, aber jetzt wo ich hier bin gerade. Dann müsste der andere aber auch nicht allzu weit sein. Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Okay, aber dann kann ich den anderen genauso gut machen, weil ich über diese Brücke muss. Weil ich muss entweder links oder rechts über die Brücke, wenn ich rechts gehe, kann ich den mitnehmen. Oder ich schwimme, aber schwimmen dauert auch nicht viel schneller. Ich bin echt gut, ne? Da ist wahrscheinlich dieser Turm da drüben. Ja, okay, die Brücke links ist schon ein bisschen näher, aber ich mache das trotzdem kurz. Und dann kommen wir auch schon langsam zu unserem Ende, das heißt, das nächste ist dann Brotherhood. Ich habe bei dem schon mal das Spiel gestartet, installiert, Updates gemacht und die DLCs installiert vor allem. Revelation muss ich dann auch noch angucken. Aber Revelation hat ja Zeit, wenn wir zu Brotherhood gehen. Ja, ich habe es gecheckt, meine Kiste ist voll. Ah, das ist danach der Folge, kurz. Mal schauen. Also ich muss ja eh noch Aussichtspunkte, Federn und so machen, dann kann ich auch Geld sammeln, aber.. Ich habe eigentlich wirklich alles. Ich sogar eine Folge dafür gekriegt, dass ich alles gekauft habe, also. Mehr sein. Einmal Gemälde, einmal Kleidung plus alle Taschenupgrades und so. Bin ich gespannt, weil wir haben jetzt den Apfel ja wieder. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt das Spiel so weit beendet, weil wir den Apfel haben. Außer es gibt jetzt nochmal Stress. Weil wie bisher war es ja auch so, wenn man den Apfel hat, dann wird man gejagt. Von daher bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ich Zeuge dieses Sakrileiks, dass ihr seine Propheten auf diese Art behandelt. Frevler, Ketzer, dafür werdet ihr brennen. Hört ihr mich, ihr werdet brennen. Oh Herr, zeig mir, befreie mich zu warten! um Atem, umschlungen von Sünde, pflege ich um deine Gnade. Oh Herr, zeig mir. Interessant. Niemand verdient es in solchem Schmerz zu sterben. Wie ich Ja, Verbrennung ist kein schönes, keine schöne Todesart. Bitte, sei gnädig. Das brannte man auf dem Finger, sehe ich erst jetzt. Damit euer Gott euch richten möge. Requiescat in pace. Ich kann mir vorstellen, dass die Bürger da ein bisschen pisst sind, aber es macht Sinn. Silenzio! Silenzio! Vor 22 Jahren stand ich, wo ich heute stehe, und sah, wie meine Familie starb verraten von denen die ich freunde nannte rache vernebelte meinen verstand sie hätte mich verschlungen wäre nicht die weisheit ein paar fremder gewesen die mir halfen meine instinkte zu überwinden sie predigten keine antworten sondern lehrten mich eigene zu finden uns muss keiner sagen was wir tun sollen nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen, was immer wir für wahr halten. Das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir oder sonst jemandem. Wow, das war eine gute Ansage. Nach 22 Jahren endlich vorbei. Und da leuchtet er da den Apfel. Wow. <lacht> da hängt er in diesem Beutel. Aber Ezio wird die Macht natürlich nicht missbrauchen. Das war jetzt schon noch cool, muss ich zugeben. Das hat mir jetzt gefallen am Ende. Das fand ich interessant. Was kommt jetzt? Ich habe noch immer eine Erinnerung offen da oben. Mir fehlt doch noch eine Codex-Seite. Das ist das, was sie mir jetzt sagen wollen. Die Codex-Seiten muss ich sammeln. Habe ich denn... In der letzten Stadt habe ich, glaube ich, nicht alle Aussichtspunkte gemacht. Vielleicht ist da noch eine Codex-Seite versch verschwunden geblieben. Es kann sein, dass ich die DLCs doch gespielt habe, aber ich wusste es nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also beim letzten Run habe ich ja mittendrin aufgehört. Das weiß ich, weil ich danach entschieden habe, dass ich es aufnehmen will. Inklusive äh, mit dem ersten Teil. Deswegen habe ich da aufgehört, damit ich nicht privat weiterspiele und dann immer den Teil wieder an neu anfange, sobald ich ins Display komme. Das finde ich doof. Leonardo ist da. Oh. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ah, okay. Hoch, dann dasselbe umgekehrt. Prego. Das 29 von 30 nervt mich gerade ein bisschen. Wir ja, gucken mal. Vor? Ein Fehler im Datenstrom. Nein, streich das. Hier steht nicht komplett. Es sind die Codex-Seiten. Sieht aus, als hätte Ezio sie alle gehabt, als diese Erinnerung passierte. Klasse. Und wie soll ich die bitte finden? Warte. Sieht aus, als hätte Ezio eine Karte dabei. Wahrscheinlich hatte sie in einer der beschädigten Sequenzen bekommen. Wenn das stimmt, müsste sie dir den Standort aller fehlenden Codex-Seiten anzeigen. Aha. Ich kann Geld holen. Das heißt, wir gehen kurz in die Stadt und sammeln, die Codex-Seiten. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Auf der Karte wird mir das angezeigt mit diesem Symbol. Wurde mir ja vorhin schon. Ich kann nicht auf alle Karten zugreifen, das ist das Problem. Heißt, ich muss kurz in alle Gebiete reisen. Wobei ich vermute mal, sie liegt in Venedig. Einfach mal so. Die liegt wahrscheinlich in Venedig, weil ich da nicht alles mitgenommen habe. Heißt für mich, ich muss kurz nach Venedig. Boah, ja, 260.000 fast dabei. Und ich muss noch kurz gucken. Äh, wegen diesem einen Design, wo ich das kriege, eventuell. Aber das mache ich privat. Äh, nach Venedig. Moment, nicht San Marco. Nein, nein, nein. Den hier wollte ich haben. Castello. Und da müsste noch eine Codex-Seite sein, irgendwo. Die Ladeszeiten sind immer so schön bei diesem Spiel. Das wäre nicht besser. Ebenso, dieses helle Design hat nur Assassin's Creed 2 beibehalten. Brotherhood und Revelations sind viel dunkler geworden, meiner Meinung nach. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, nein, das ist ein Hinweis, dass ich da sichtbar bin. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe hier oben noch Aussichtspunkte. Da ist sie, guck dann. Da, genau da. Wusste ich doch, dass ich da was übersehen habe. Das war am Ende halt einfach so viel auf einmal, dass ich dann das nicht mehr wirklich gemacht habe. Ich mache kurz den letzten Aussichtspunkt. Also die zwei da oben noch unterwegs. Die Stadt ist so schön offen mit diesem ganzen Hintergassen und so. Ich mag das voll hier rumzurennen. Aber ich bin wieder auf die falsche Seite, natürlich über die Brücke, ne? Geh bitte hoch, Dankeschön. Oh yeah, ein Schatz. Ich habe die Schatzkarte nicht mehr mehr geholt. Ich brauch den einfach nicht. Der gesamten Mannschaft vor der Küste von oh, ich habe zu wenig, um die Leute zu bestechen hier. Warte mal, das ist ja wieder hier drin. Das heißt, ich muss da irgendwie reinkommen wieder. Wie bin ich letztes Mal reingekommen? Genau, ich bin da direkt zur Mission, deswegen um Grundstatt, den Aussichtspunkt zu machen. Dann gehen wir halt nochmal... Warte oh, oh, mal, Sicherheitshalber. Doch, doch, das ist schon da drin. Ich weiß nicht, wieso ich den nicht gemacht habe. Aber cool, dass es sich so halt noch, trotzdem noch lohnt, die Stories zu machen. Also man kriegt durch die Codex-Seiten eine Story und so. Das ist schon ganz geil eigentlich. Aber oh, der macht kein, kein Dive rein. Okay. Aber wisst ihr was? Zeitlich würde ich jetzt mal beenden. Äh, ich mache kurz die zwei Aussichtspunkte und melde mich dann vor der Codex-Seite wieder für die nächste Folge. Ich würde sagen: Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Cheerio!